Hallo meine Liebe, ich möchte dich gerne heute zu einem ganz besonderen frauen -Event einladen. Mehr als nur eine Frau. Und an diesem Tag geht es um unsere Partnerschaften. Das heißt, wenn du in einer Partnerschaft bist oder planst in einer Partnerschaft einzugehen, dann bist du genau die richtige Person für diesen Event. Und um welches Thema geht es an dem Tag? Es geht um unsere Unterschiede. Ich meine, dass Mann und Frau unterschiedlich sind, das ist ja eine Sache, aber dass wir als Menschen unterschiedlich sind, ich meine, einer mag planen und der und andere mag spontan sein. Einer ist extrovertiert und der andere ist introvertiert. Und wenn beide Paare an diesem Punkt kommen, dass sie beide unterschiedlich sind, dann scheiden an diesem Punkt die meisten Beziehungen. Doch genau das ist so wertvoll, diese Unterschiede, genau diese Unterschiede machen unsere Beziehung besonders wertvoll. Und an diesem Tag wollen wir diese Unterschiede erkennen, kennenlernen und wertschätzen und schauen, wie wir diese Unterschiede, wie wir das Beste aus, unseren, aus diesen Unterschieden für unsere Beziehung mitnehmen können. Und an diesem Tag bin ich nicht alleine da, ich habe männliche Verstärkung eingeladen. Ich denke, aus der Perspektive einer Frau ist zu sehen, ist es eine Sache. Aus der Perspektive eines Mannes die Sache zu sehen, meines Erachtens ist es eine vollkommene Sache. Und unter anderem ist er noch Experte, was Menschen betrifft. Ich bin persönlich seit 22 Jahren in einer Partnerschaft und ich komme aus dem Lernprozess nicht raus, es ist immer wieder ein Abenteuer, es ist immer wieder eine Herausforderung. Und es lohnt sich, in so einen wichtigen Bereich in unserem Leben zu investieren. Also, wie und äh, wann es stattfindet und wie du dich registrieren kannst, erscheint unten gleich ein Link. Und verpasse nicht diese Möglichkeit, diese Chance, deine Partnerschaft auf einen ganz neuen Level zu bringen. Ich freue mich auf dich. Es wird ein ganz besonderes, ganz sensationelles Tag sein und ich freue mich, diesen Tag mit dir gemeinsam zu, zu verbringen. Also, lass uns gemeinsam unsere Beziehungen auf einen ganz neuen Level bringen. Bis dann, in Liebe, deine Larissa.